Oh, hi, und willkommen. Mein Name ist die Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir Kashyyyk, nee, haben wir nicht Kashyyyk betreten, aber Kashyyyk ein bisschen erkundet und ja, wir laufen noch ein bisschen darum Wir müssen die Wookies hier befreien vor dem bösen, ollen Imperium und das machen wir mal. So, erst einmal, du. Hi. Boom. Haben wir erstmal gewartet, bis die ganzen Viecher wieder erledigt worden sind von den Sturmtrupplern. Und ja, ähm, hallo und ja ähm, wir machen jetzt hier weiter wir sind letztens hier lang gegangen da war so ein sehr krasses viech das will ich gern mal ignorieren und ja ich habe so ein gefühl wir kommen von hier aus wieder dahin ne? erst noch so ein weg in dem wir gehen können das ist natürlich nicht wo der richtige weg ist aber Gucken wir mal hier Wir ignorieren erstmal dieses boss wie ich und gucken was wir sonst noch so finden jetzt läuft es ja noch relativ gut bis auf ja genanntes letztes wie ich aber da kann es ja wahrscheinlich ändern wir haben sogar diesen einen truppler da ich diesen ich habe schon wieder vergessen war jetzt in den truppler Auslöschungstroppler, ach also bei ihr okay. Okay, ähm, äh. darf nicht so lange hier drauf bleiben, weil sonst sterbe ich aus irgendwo und mir wird so schwindlig, dass sich mein Gehirn irgendwie, mein Gehirn von innen irgendwie auflöst. Sehr gut ich wollte schon sagen ich habe doch gerade irgendwo ein truppler gesehen ich habe einen moment lang vergessen wie man an den winden herumspringt da das war's wenigstens sind wir überlegen kokock oh gott <lacht> das war's wert Ich bin echt blöd. Kein Wunder hat die nichts treffen. Na, der, no, der andere hat sich noch nicht umgedreht. Gut. Aua! Was war das denn jetzt? Ich weiß manchmal sollte man vielleicht mit einem doppel krass einem doppel ich hier rumlaufen aber ich mag einfach hat einzellichtschwert lieber weil ich, ich bin so einhand fokussiert hat irgendwie mehr ziel finde ich aber so ein ich ist auch wohl cool, gebe ich zu Okay, hat schon wieder auf dem die raus, sonst. Wir schaffen das. Versprochen. Ja, war gerade ein sehr komischer Leck. Habt da gesehen? Ne? Gut. Da kann man rüber Abkürzung? No. Okay. Ich kann sie nicht öffnen. Da ist ein Ding. An. Gott. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung im Rückzug. Gut. Sir, je weniger Ablenkungen, desto besser. Jawohl. Oh da war dieser verzögerte angriff okay macht die macht die kamera nicht so komisch nein ich wollte jetzt war ich wegen so war weil ich weiß, gegen zwei von denen kämpfen, er ne, ist vorbei. So ist was willst du? Willst du gleich noch mal überdenken. So mit den beiden habe ich die erledigt. Ja, gut, Bin wahrscheinlich irgendwie ein Scan oder so verbaut. Aber das Ding hier den aber mein, ich, wird ja noch mal öfter bei Gegnern. Ja, ne? <lacht> ja, das war gut zum Teufel ist mit den Posen? Ich könnte nicht mal wie vernünftige Leute sterben? Aha. Keine Wachen? Gut. Es ist gut, Kell. Hier muss ich schon gehen. Nee, kann doch nicht. Das ist so eine Abkürzung. Oh, ist das chewbacca ähm, ähm... Hallo? Du? Wir sind aus Rogue Warden. Oh Gott, da ist ein Boss. Aua. Okay, der ist aber nicht so extrem eine fiech nicht oh, mal annähernd cool. wie das ding irgendwie von hinten angekommen ist es wäre durchschaubar äh, irgendwie nicht der war jetzt nicht so schwierig ich kann gar nicht mehr zurück Sehr cool. Er ja, ist auch passend zu der Zeit gewesen, ne? oh. äh. Ich helfe gern. Wer will ein paar zu kämpfen? ich dachte, wir wären frei. Da kann ich gar nicht mehr zurück. Ich meine, da hinten war doch noch was. Oh, okay. schon sagen. Da war die eine Tür da. Zum Beispiel. Was mir nicht, Gar nichts. so bestimmt eine Abkürzung, ne? ja? Die will ich doch mal öffnen, hallo? Und da war da da war ich glaube ich auch noch nicht was ne? äh, weg stich so schneidet man okay sind schon wieder zwei wege äh, schon wieder was gefunden aber da ist wieder zeugs die Bücher waren jetzt nicht so schwer. Ja, ein Schlag. Was ist das denn hier? Oh Gott. Oh gott. Ist eine Schnecke mit Widerhörnern oder hamburg hörner hamburg steinbock hörner jedes mal wenn ich mich mal entschließe dazu machen ne? äh, der bringt mich um pass auf gott so, bevor du irgendwas machst. macht das ding auf das schnell einstecken weiß, vielleicht wird das noch in der atomaren explosion ich Leidenschaft bekomme ich Stärke. Slick. Ja. Schon so Augen wie so ein Rambock. Steinbock, mein Gott. So, wo war der andere Weg nochmal? ja So oh Gott. Ich bin nicht in der verfassung zu kämpfen gerade aber da ist ein heildingen meditationskreis mal darüber wissen was ich meine so gefühlt muss doch gar nicht äh... Ach, da muss ich greifen wieder es muss doch einen übergang geben ja so kann ich den ganzen wald Schatten an, ist er nicht irgendwie, ist halt nicht unten, bei den Bäumen. als ob die Art Republic musste man auch mal irgendwie darunter das ist irgendwie, weil nicht die gefährlichste Ecke in kaschik Alles, was unterhalb den Bäumen ist. Äh. oh, also, nee, ich dachte, ich kann da hoch. So, wenn auch jetzt irgendwas kommt ne, dann bin ich tot ne? nur so nebenbei wenn mir jetzt nicht sicher wo ich das letzte mal gespeichert habe. und jetzt das spiel scheint irgendwie immer zu legen wenn gerade ein automatisches Speicherdingen da ist und da ist irgendwie das werte mir doch nicht einfach so umsonst geben oder doch okay das klar. Die Okay, ich dachte jetzt irgendwie wäre nicht so einfach. War oh Gott. aber anscheinend schon. Ah, da ist noch eine Truhe. Warte. Ach, jetzt bin ich wieder ja Okay. Okay, dann lass mal darüber gehen. Oh Gott, ich bin ich dein gerannt. Dat. Oh Gott, der balanciert nicht darauf. Ich will eigentlich nur so ein paar Gegner mitnehmen. Gott, habe ich noch L zwei gedrückt Okay, ähm ja, gehen wir weiter, ich ne? sagen. Na ist es tauchen die ganzen Leute hier wieder auf. Und ja, schon wieder am Lenken. Jetzt mal wieder am Speichern ist. Sehr komisch. Diese Tür bewegt sich nicht. Oh, ist was. Ich wollte schon sagen, komme ich auch wieder hoch. Okay. Na gut, wenn ich irgendwie noch, weiß ich nicht, so ein Level abbekomme, bevor ich verrecke, Was... Nur in Frage der Zeit ist mit den HP. Also ja, ich darf aber wahrscheinlich nirgendwo runterfallen, weil sonst bin ich auch weg. So. Na, ist was wird? Ja, den muss ich jetzt erledigen. Oh, komm schon! Ich bin tot. noch nicht gott das gibt mir noch ein level ab wenigstens hat wo da oben äh, oder oh, hätte ich so rüber springen sollen schon da bereit, ey. ich habe Angst. Oh Gott. Nein, tut mir jetzt nicht an. Oh Gott. Gott, ich stand gerade so außer Reichweite. Oh Gott. Mein Herz. Mach auf. Ich wollte noch gucken. Ja, ich glaube, ich muss blocken. Schon wieder ist dann am Lenken. was soll also los automatisch speichern, abstellen. Das will ich sowieso allgemein nicht haben. Abkürzung. Komm wieder her. Oh, es war also was drin. Ja, lass ich mal ganz kurz gucken. Äh. Kann ich nicht abstellen? Hab ich, ich schon mal nachgeguckt? Ne? nicht durch aber okay und schon sagen ich muss wahrscheinlich dahin wo ich jetzt überladen ab gerade ich weiß ja war niemand aber Gott Ja, Frage ist jetzt, ne? Habe ich das... Ja, einen Moment. Schaff ich habe überhaupt darüber zu springen, nee, ne? Das ist unfair. Ich habe jetzt so wenig HP, um das auszuprobieren. Äh, Dabei kann ich doch gar nicht springen, oder? Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Hä? Ich muss nach rechts, das sehe ich schon. Aber ach so, ich bin blöd. Ähm super passiert jetzt jetzt bin ich tot am schaden das war jetzt nicht fair vor allem sonst konnte ich da auch mal sachen irgendwie verlangsamen wenn ich auf den drauf stand warum ging das jetzt nicht hey Na, wo lande ich denn jetzt überhaupt ich weiß auch gar nicht mehr aber jedenfalls eine Menge Zeug dazwischen, also äh, ich muss man überlegen. Ich glaube, ich weiß, wo ich auftauche, aber von wo muss ich dann lang? Und ich war so kurz vorm Level ab. Ne? Also, wir kriegen jetzt meine Erfahrungspunkte zurück. Gar nicht ne? Und ich ja, habe durch Abstürzen irgendwie gestorben. Bin. Ja, super. Also kurz vom Level ab. Okay. Ähm. Da war ich nicht. Na, links muss ich dann, glaube ich. Aber ich dachte, ich sprinten tue ich jetzt automatisch ja schon wieder. Ist er am Lenken, Was soll sonst auch nie am Lenken hier sind Lian. Oh Gott, ehrlich. Okay, das ist jetzt nicht fair. ich kann ihn nicht erreichen. Der Imperator kann mich mal... Oh, ich sehe schon. Oh Gott. Ist vielleicht nicht so eine tolle Idee, aber... Verpisst euch! Ich hab gesagt, verpisst euch! Boah, ich dachte, er wollte jetzt gerade vollkommen anders sagen. Ob blöd ist Hier muss ich wahrscheinlich noch analysieren, ne? Noch so, mal ja. Alter! Mal ja. Boom. einfach getreten, so jetzt kann ich hier und Karambolage natürlich. Eine Denkst du auch, was ich denke? So, was kriege ich jetzt schon wieder? Ich, denke mal, was ich brauche jetzt. So, und das müsste es jetzt noch ein bisschen einfacher machen ich wollte schon sagen warum ist hier dieser dieser meditationskreis so, jetzt kann ich einfach hier hoch man muss jetzt nicht hier mich durch diese ganzen typen durchkloppen so, viel besser aber immer noch nicht so ganz ob wir dieser einstelle da machen müssen aber da komme ich nicht hoch nee. Nee. Ähm oh, da ist mein meine erfahrung glaube ich Wie bitte? Ich bin der Allertollste. So. das Ding hat das jetzt. Dann macht das aus, ne? Ich nehme an, zu anbleiben, ne? Okay. Okay. Aber dann kann ich doch bestimmt die anderen Sachen auch noch erreichen, ne? Was, ich Mach hier rüber. Ja, reicht doch neben neben Leben. Hm. Oh. Oh von da anhalten müssen dann müsste ich hier so rüber laufen und ja Boah. verdammt hm. das hat gefunden hat denn er sagt die ganze zeit was oh, wukis darf ich euch scannen ich möchte euch scannen Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Ja, hat nichts mitbekommen. Wir sind das schon wieder passiert hm. Oh, hallo. Wollte schon sagen. Ah. Aha. Und schon wieder ein Upgrade. Sehr gut. Sehr er hat bekommen, was er verdient hat. Äh. Okay. Aber uh. oh, warte mal. Uh. Baller, so, ein na, bist auch hier? Oh, es war also drin. neue manns Also als Slave One sein vom Boba Fett. Gott. ich jetzt macht man so, wie man hat, wie hat gedacht sein, Sehr gut, ich habe es gesehen, okay. Das nur ein bisschen später gesehen. So. Oh, ja, da war ein bisschen zu weit. <lacht> Dreck. Ah. So. hahaha <lacht> Oh Gott, da ist schon wieder so einer. Der ja, zweite Angriff scheint keine Macht zu kosten. Guck mal, ja. Ich schon gedacht, dass man da überhaupt machen kann. Okay. Soll mal ausprobieren, okay? Warte mal, wäre da gar nicht auf mich losgegangen, wenn ich jetzt hier dran gegangen wäre. Ja. Okay. Beide Wokis abgeschlossen. Ja, als Ziel erreicht. Ja, aber weiter. Vielleicht noch bis zu einem Speicherpunkt und die Zeit dazu lässt. Hm. Und jetzt der Speicherpunkt, gut. Ich muss das Ding überladen. Danke. Gut, was das für diese folge dann wieder, ne? Wo ich sagen. Wir gehen mal hier abschnarchen. Ich glaube, ich kann nichts holen, nichts mehr, ne? Aber das mal schauen, noch da oben oder ja, so bevor ein Angriff aus ist, den Kerl seinen Doppelkling nicht geschwungen hat, kann er die Reihe von Angriffen durchführen, die hohen Schaden verursachen. Okay, okay, nicht schlecht. Ich sollte mir vielleicht einige von diesen Dingen aufbewahren, mal wieder richtig. Gut, Skills da sind, aber... Nee. Von da bin ich gekommen. Ich wollte schon sagen, irgendwann muss ich doch damit auch machen. Nee. Gut, dann nehme ich mal an, wir können jetzt da diesen Aufzug benutzen. Nee. Jetzt sind da gar keine Leute mehr. Gut. Gut. Verdammt, ich habe diesen Typen nie analysiert, glaube ich. Obwohl doch, den habe ich gerade erledigt. Gut, dann muss ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst auch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. ciao. ciao.